Hallo, mein Name ist Miriam Matitza und ich bin die Projektleiterin der Delbrücker LoRaWAN-Projekte. LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network und dabei handelt es sich um ein Funknetz, in dem batteriebetriebene Sensoren über weite Reichweiten hinweg ganz kleine Datenpakete versenden können. In unserem Pilotprojekt haben wir in der Stadt Delbrück ein rudimentäres LoRaWAN-Funknetz aufgebaut und darin zwölf Anwendungsfälle getestet. Seit Januar 2020 arbeiten wir im Folgeprojekt daran, das Doraband-Punknetz in der Stadt weiter auszubauen und darin ausgewählte Anwendungsfälle umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel das Energie- und das Gebäudemonitoring der städtischen Liegenschaften, sowie die Pumpwerk-Überwachung, aber auch die Überwachung der Flusspegelstände zum Hochwasserschutz. Was unser Projekt innovativ macht, ist die Umsetzung von derart vielen und diversen Anwendungsfällen. Wir starten beispielsweise nicht nur unsere städtischen Liegenschaften mit einem Energiemonitoring aus, sondern wir bearbeiten auch die Bereiche Wasser, Abwasser und wohnender Verkehr. Eine Übertragbarkeit auf andere Kommunen ist durch die offene Systemarchitektur sichergestellt. Alle entwickelten Lösungen sind mit mehreren Komponenten miteinander verbunden. Dazu gehören die Sensoren, die Gateways, der Netzwerkserver, aber auch unsere Visualisierungsplattform e2Watch. All diese Komponenten lassen sich individuell austauschen und somit auf die Gegebenheiten und Besonderheiten anderer Kommunen anpassen.